Ein herzliches Hallo, mein Name ist Bettina Cocampo. Ich freue mich, Sie heute mit auf eine virtuelle Stadtführung hier in Heilbronn nehmen zu dürfen. Das heißt, das machen mehrere Kollegen. Mein Part ist die Ehrenhalle, die Sie hier hinter mir sehen. Da freue ich mich ganz besonders, weil das ist hier einfach der Platz, wo wir ganz gerne mit unseren Stadtführungen anfangen. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum wir alle so hübsch in rot-weiß-blau angezogen sind, dann hat das einen Grund. Das sind nämlich die Heilbronner Stadtfarben. Und hier gibt es so einen ganz kleinen Reim, wie man sich das merken kann. Zumindest hat sich das wohl einer unserer Bürgermeister hier als Kind so gemerkt. Wir sind ja auch Weinhochburg, deshalb merkt man sich das in Heilbronn so. Zuerst trinkt man Rot, dann trinkt man Weiß und dann werden wir eben Blau. Somit haben sie jetzt immer die Farbreihenfolge unserer Stadtflagge bei sich. Genau, es ist ein wunderschöner Platz hier vorne und Sie müssen sich das so vorstellen, man kann auch hier mal ganz gut, ganz kurz ein bisschen auf die Stadtgeschichte eingehen. 741 sind wir das erste Mal urkundlich erwähnt worden. 1281 haben wir Stadtrecht erhalten, 1371 sind wir Reichsstadt geworden. Das waren wir ganz lange, bis die Kriege um Napoleon kamen, 1802, 1803. Also wir wurden Oberamtsstadt und dem Königreich Württemberg zugeteilt. Dann kam ein ganz schreckliches, einschneidendes Erlebnis, das die Heilbronner zumindest alle kennen. Das war der 4. Dezember 1944. Da wurde unsere Innenstadt leider zu 98 Prozent zerstört. Und 1953 war dann so die erste Phase vom Wiederaufbau fertig. Damals, Sie müssen Sie sich vorstellen, hatte man den historischen Teil unseres Rathauses wieder aufgebaut. Hier war aber quasi ein großer leerer Raum. Was es gab, war diese Mauer hinter mir. Die ist noch von 1765. Unsere Stadtchronik ist zu lesen, es soll eine der schönsten Rokoko-Fassaden in Württemberg gewesen sein. Und hier wollte der OB damals, der hieß Herr Meile, einen Raum schaffen, eine Ehrenhalle für die 6.500 Verstorbenen aus der Nacht des 4. Dezember 1944, aber nicht nur. Er wollte auch einen Platz schaffen, wo er den, oder wo er den Menschen Achtung zollen konnte, die den Mut hatten, damals weiterzumachen. Das finde ich persönlich ganz besonders schön. Der Architekt, das war der Herr Gabel, der hatte den Auftrag, den historischen Teil nicht in den Schatten zu stellen. Deshalb ist das hier relativ schlicht gebaut. Was ganz hübsch ist, man hat Blasius Spreng auch ein wenig mit ins Boot geholt. Der hat diese ganzen Mosaiken hier an den Säulen zum Beispiel und auch auf dem Boden platziert. Also es ist ein sehr hübscher Innenhof eigentlich geworden ganz besonders zu empfehlen während dem Heilbronner Weindorf. Darf man nicht vergessen, dann können Sie hier unseren super Wein trinken. Vor allen Dingen ist kein Durchkommen mehr. Also es kann ich Ihnen nur empfehlen. Die Ehrenhalle ist auch während dem Weindorf geöffnet. Und jetzt gehen wir mal hinein, weil da gibt es nämlich drei zauberhafte Stadtmodelle, an denen wir Ihnen ein bisschen was erklären kann. So, jetzt sind wir im Inneren der Ehrenhalle angelangt. Hier kann man natürlich an der wunderbaren Wand dort hinten den Toten gedenken. Aber vor allen Dingen kann man sich hier wunderbar diese drei Stadtmodelle anschauen. Und vor dem ersten, vor dem wir jetzt hier stehen, das ist das Modell, wie Heilbronn ausgesehen hat bis 1944 zu dieser Bombennacht. Sie sehen, es ist sehr, sehr eng bebaut. Wir hatten damals wahnsinnig viele Fachwerkhäuser hier in unserer Stadt. Es war ein tolles Leben in Heilbronn. Wir hatten hier viele Vereine, schon immer sehr, sehr viele Menschen, die Geld gespendet haben, dass hier das gesellschaftliche Leben so ein bisschen vorwärts kommt, also Gelder für Theater und so weiter. Was man auch besonders schön sieht, ist, dass wir hier auch eine Stadtmauer hatten. Die ist allerdings 1802 schon eigenständig von der Stadt eingerissen worden. Und zwar geht die hier einmal außenrum um den Stadtkern, weil man damals schon die Stadt vergrößern wollte. Um 1900 waren wir schon schwäbisches Liverpool. Da waren wir total stolz drauf. Heute sind wir die Region der Weltmarktführer, aber damals war das schon auch echt klasse. Das hatte damit zu tun, dass wir hier schon 9000 Fabrikarbeiter hatten. Und viele Dinge im Prinzip tatsächlich hier in Heilbronn passiert sind. Zum einen hat der Herr Knorr, den kennen Sie alle, 1838 seinen allerersten Gemischwarenladen hier aufgemacht. Der war ziemlich clever. Seine Söhne hat er nach Frankreich geschickt und die sind mit der Idee von dieser Erbswurst zurückgekommen. Was ich hier in der Hand habe, das sind anderthalb Liter Erbsensuppe. Heute weniger spektakulär, aber 1889, als sie hergesteuert war das eine Sensation, Lebensmittel in getrockneter Form haltbar zu machen. Also das war quasi der Startschuss von der Firma Knorr. Was viele nicht wissen, ist, dass die Firma Knorr auch ähm, um 1900 der größte Macaroni-Hersteller war außerhalb Italiens. Also selbst die gute Pasta kam aus Heilbronn. Dann hatten wir hier Ackermann Schlüsselgarn, das ist Nähgarn, auch sehr weit bekannt. Wir hatten einen Silberwarenfabrikanten, das war der Herr Bruckmann. Die Bruckmann-Dynastie geht relativ lang, aber der Peter Bruckmann, der war auch politisch, sehr engagiert. Er hat zum Beispiel den Deutschen Werksbund mitgegründet. Dann hatten wir verschiedenste Seifenfabriken. Eine davon, das waren die Flammer Seifenwerke, die Heilbronner kennen die. Die haben hier diese zauberhafte Dunkelseife hergestellt, die auch weit verkauft wurde, wenn man sie heute auspacken würde. Sie sieht aus wie Kernseife und sie riecht auch ein bisschen so. Aber damals war sie tatsächlich ein super Flavor und dann natürlich das Salz. Das ist äh, durch Zufall auf Heilbronner Gemarkung entdeckt worden und es das heißt nicht umsonst das weiße Gold. Wer, der es findet, dem gehört es. Äh, jetzt ist es so, dass ich hier den Salzstreuer äh, von Bad Reichenhall hinstelle. Es hat natürlich einen Grund. Bad Reichenhaller Salz in Heilbronner Salz AG ist eine Firma. Wir bauen hier allerdings das äh, grobe Salz ab, das man entweder nimmt, um äh, Kunststoff herzustellen oder aber im Winter als Streusalz. Wenn Sie aber zukünftig mal nach Italien fahren und Sie fahren über den Brenner und rechts und links ist Schnee und es ist öttelig und die Straße ist ganz frei und Ihr Auto kommt da wunderbar die Straßen rauf, dann wissen Sie, die Heilbronner machen den Weg frei. Da wird nämlich unser Salz gestreut. Ähm, ein Datum, was man in Heilbronn noch kennt, ist 1333. Da gab es mal ein ganz großes Hochwasser. Damals war es so, dass daraufhin Heilbronn das Neckarprivileg erhalten hat. Das heißt, die Heilbronner durften ihren Neckar kehren und wenden, wie sie wollten. Das haben sie getan. Sie haben den alten Neckar hier an die Stadtmauer herangelegt. Das war natürlich pfiffig zum einen zum Schutz, ganz klar vor der Stadtmauer. Dann haben sie Wehre reingebaut. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, Schwäbisches Liverpool, viele Fabrikarbeiter. Wir hatten hier auch viele Mühlen, die betrieben werden mussten. Also er wurde etwas schneller gemacht. Und dann haben sie noch etwas ganz Entscheidendes gemacht. Sie haben ihn nämlich für die Schifferdicht dicht gemacht. Von 1333 bis 1826 konnte kein Schifffahrt passieren. Das war aber für die Heimbronner nicht wirklich dramatisch. Da hat sich nämlich das Stapelrecht ausentwickelt. Das heißt, die Schiffer, die hier ankamen, durften entweder Zolle zahlen, damit sie gleich passieren konnten, oder aber sie haben auf dem Rathausmarkt hier ihre Ware drei Tage zum Verkauf angeboten, den Heilbronner Bürgern. Das war natürlich auch toll, immer frische Ware hier zu haben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das so lange gehalten hat. Genau, und dann kam der 4. Dezember 1944, 19.20 Uhr und 23 Minuten später sah Heilbronn so aus, wie ich es Ihnen jetzt drüben demonstrieren möchte, nämlich an unserem dritten Modell. So, jetzt sind wir an einem Modell angelangt, ich finde, das muss man einmal gesehen haben, um einfach Heilbronn zu verstehen und auch um den Wiederaufbau zu verstehen. Sie sehen, Sie sehen nämlich leider tragischerweise nicht mehr sehr viel, also 98 Prozent, sind zerstört worden. Es waren damals die Engländer, die uns angegriffen haben. Die Engländer hatten Ende des Krieges zwei Aufgaben. Entweder die deutsche Waffenschmiede zu zerstören oder aber die Bevölkerung zu machen. Heilbronn wurde angegriffen, um die Bevölkerung zu machen. Dafür hat man, Sie haben vorhin an dem Modell gesehen, die Städte ausgesucht, die ganz eng gebaut waren, möglichst viel Fachwerk hatten, damit es einfach schnell brennt. Das war ähm, das Ziel. Und das ist leider in Heilbronn auch wunderbar, äh, zustande gekommen. Die Menschen sind ähm, in ihren Kellern leider zum großen Teil erstickt. Das Feuer hat einfach den Sauerstoff entzogen. Und ähm, als dann der Krieg vorbei war und Heilbronn der Aufgabe stand, äh, wie bauen wir wieder auf, hat man sich in Heilbronn dazu entschieden, schnell aufzubauen, Arbeitsplätze zu schaffen, Wohnraum zu schaffen. Ähm, ich glaube, wenn man in der damaligen Situation war, völlig gut nachzuvollziehen für mich auf jeden fall also wir haben relativ wenig historische gebäude wieder aufgebaut man hat versucht in die stadt licht zu machen man wollte hier luft reinbringen man hat zum teil die ähm, grundstücksbesitzer enteignet äh, um ihre grundstücke einfach um straßen breiter zu machen um licht in den Höfe zu schaffen das hat man auch alles gut hingekriegt und in 16 jahren heilbronn ähm, quadratisch praktisch gut sage ich immer als typische industrienachkriegsstadt wieder aufzubauen 1985 hatten wir dann schon mal eine wunderbare Landesgartenschau hier in Heilbronn. Da haben wir einen tollen Park gekriegt, den Wertwiesenpark. Der ist hier so ein bisschen hier hinten am Neckar entlang. Aber vor allen Dingen hat es damals schon mal einen Ruck in der Innenstadt gegeben. Also man hat die Stadt mehr begrünt, man hat angefangen in den, ja, die Fußgängerzone ne, zu kreieren, also man hat quasi das Stadtbild, das Leben in der Stadt schon mal so ein bisschen wieder angehoben. Und dann, als der Startschuss hier fiel dazu, wir waren ja letztes Jahr Bundesgartenschau-Austragungsort in Heilbronn und das braucht ja sehr viele Jahre, bis sowas überhaupt bald zustande kommt, ähm, ist hier quasi noch mal ein ganz großer Schub durch gegangen. Also, man hat vor allen Dingen den wunderbaren Neckar hier zauberhaft eingebunden. Und ähm, was man auch gemacht hat auf diesem Bundesgartenschaugelände, und das ist was wirklich sehr Schönes, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie dieses ähm, Modell hier sehen, Sie sehen die ganzen Trümmer, das war eine wahnsinnige Menge. Die musste man erst mal irgendwie verräumen. Also, wenn Sie die alle zu einem großen Turm gestapelt hätten, auf dem Marktplatz da vorne wäre dieser Turm 550 Meter hoch gewesen. Unsere Kilianskirche ist 62 Meter hoch, nur damit man sich mal die Menge vorstellen kann. Und ein Drittel davon ist eben in Neckararmen hier hinten ähm, verfüllt worden. Und da hat man jetzt ähm, ganz toll auf dem Bundesgartenschaugelände ähm, zwei Hafenbecken wieder freigelegt, die eben genau mit diesen Neckarteilen verfüllt waren. Das ist unser Karlsee und unser Floßhafen. Ähm, also das ist für uns Heilbronner wirklich was ganz Tolles. Was Sie auf dem Gelände übrigens auch finden, das ist die Wilhelmschleuse. Das ist nämlich die, die man damals gebaut hat, 1826, als der Neckar wieder aufgemacht wurde. Das ist auch wirklich ganz toll. Also auch dieses Gelände heute super zu bewundern und für einen netten Spaziergang und vor allen Dingen ein Glas Wein zu empfehlen.